Hier geschossen und drei. Da schon los aber das ist die Voraussetzung, dass du davor beim... Ja, jetzt ein paar Double Shots. Was? Ich mach jetzt mal ein paar Double Shots. Mhm. Das ist nicht, oder? Ja. Scheiße, ja, nicht, nicht, nicht. Nicht das ist nicht. so. Das ist eigentlich schon vorbei, oder? Hm? Die zwei mal noch. ja. Das sind jetzt bei 47. Sicher. Ich lass dir ein paar mehr Schüsse, weil du musst üben. Hä? Nein, das passt. Hopp! Aber du bist schon mal viel ruhiger. Du viel mehr zu bevor, hast du einfach, bevor hast du einfach nur versucht abzutreten. Jetzt versuchst du es jetzt zu treffen. Das ist jetzt wieder noch nicht. Zwei, eine von zwei hast du schon. Ja, Du kannst du doch nur noch eine Patrone verschieben. So, okay, Drum okay dann, so dann, dann schieß deine zwei. Huh? Dann schieß deine zwei. Aha. Ja, das ist erst wie viel. Das ist erst wie viel der Taube, das heißt, Taube? sechs. Die fünfte war das. Ich habe von 5-2 getroffen. Ja. Hopp! Weißt du, worum ich glaube, man muss gar ja nicht so schnell schießen. Ja. Weißt du, warum du triffst? Ja. Irgendwie ein Tipps. Ja, cool. Das ist nicht gut. Ja. Cool. Aber ich man muss nicht so schnell schießen. Ja eh nicht. Das war jetzt gerade perfekt schnell, schnell ist eh nicht gut. musst muss sie verfolgen und dann. Ja genau. Ja, zu weit legen. 3, ja, oder? hammer haben wir? Zwei habe ich noch. So. Letzte, oder? Einmal. Okay. Ich mache jetzt dann so 6 von 10 oder so. Nein, mach auch 10. Okay, Hä? Ich Ich kann es nicht. Ich gut in der Zeit so weit machen Ich vor Boss Hup. So von It's too easy, Huh? too easy, Ich muss wieder zurückstellen, das ist in Roten. Ich muss sagen 4 von 4. Ah, ja ja schon. 4 von 4. von 6